Mit <lacht> ich weiß nicht, das ist Meine Frau auf der Zahn. Ich bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Dann herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, ich bin jetzt ganz gespannt, was dann in der Umsetzung erfolgt. Und darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Hey, ich glaube ich stehe hier ein bisschen auf dem Schlauch oder? Ah. Auf jeden Fall. Gut. Ja. Ich versuche. Oh, ich Bin allerdings nicht so eine gute Schauspielerin wie du, deswegen musst du mir das wahrscheinlich gleich noch mal sagen. Oh mei, hey, ich schreib's dir noch wieder <lacht> auf. Eins, <Händchen>, die erste. <lacht> ich habe gesagt, ich soll. Ich das? Äh Paparazzi. Ich bin von hinten, ich bin dann ein von links und von rechts, ich, ich weiß ja nicht was und dann im letzten Moment muss er. Okay. Ja, super! <lacht> und bitte! Also, dieses Kupplung also, darauf. Ja, fast stoppen. Äh, ein bisschen eingedreht. Sind bei 3-1 würden. Ja. aber da. ja, das kann ich so. Ja. Wieso? Ja. Ich muss meinen Händen aber nicht das Ja, die kann aber nicht sein. Alles so ist gut. Ja? Ja. Alle also fürs Making auf Grinsen. <lacht> Hallo? Können Sie mich hören? Ist. Oh. Ja. Dann rührst du dir dein Essen nämlich auch an, ne? Irgendwie soll das jetzt. Ja. Die Tür Ja, wirklich fast der wenn ich kein nicht echt aus. Nee. Ja, ja, ja. Alles klar. Ja. Okay, ja. Kamera! Gut. 3, ist die dritte. Ja. Mhm. Und... Der ja. okay. Die Ergebnisse von einem halben Jahr Arbeit stecken jetzt hier jetzt vor. Hat richtig Spaß gemacht. Die Präsentation war, wie auch die Vorstellung der Projekte, ähm, ja, sehr dynamisch, sehr spannend. Ich finde, so vom ersten Eindruck her konnte man relativ schnell sehen, das funktioniert alles. Also die Kreativität, mega krass. Das war toll für diesen Auftraggeber zu arbeiten und deshalb haben wir jetzt auch ganz, ganz unterschiedliche Ergebnisse, die alle auf ihre Art und Weise wirken. Deswegen, guter Eindruck. Und ich habe mich dann sehr gefreut darüber, dass es trotz meiner Erwartungshaltung noch ganz viele Überraschungsmomente gegeben hat. Und ich bin gespannt, wie die sich dann in den sozialen Medien behaupten und welcher Film dann, ja, vielleicht sich als erfolgreichster herausstellt. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt.